Hallo zusammen! Wir sind Chili und Evelyn. Wir schaffen beide als Lernende der Stiftung Pinja als Farbe und wir zeigen euch jetzt alltage. Kommt doch mit! Meine Tätigkeiten können sich von Dienst zu Dienst variieren. Ich tue die Leute durch den Alltag begleiten, sie unterstützen, die, die sie Unterstützung brauchen. Aber dass ich ihnen auch den Freiraum, dass sie genug Sachen können selber machen. Können. An der Pinja gefällt mir besonders, dass wir so einen großen Park haben. Da können die Leute selbstständig rumlaufen, sich selber sein, machen, was sie Lust haben. Und das tut meiner Meinung nach sehr die Lebensqualität von ihnen erhöhen. Schwierig ist als Lernende, dass man sich abgrenzen kann in Situationen, in denen beschäftigt oder dass man die Sachen, die passiert sind, in den Wege lässt und nicht mit heim. Wenn du diese Lehre machen willst, dann würdest du kontaktfreudig sein, offen, du Empathie haben, viel Geduld und auch die Freude am Begleiten. Ich würde die Lehre jedem empfehlen, der gerne mit Menschen zusammenarbeitet, gerne Menschen unterstützt und sie im Alltag begleitet. Wenn auch du das Gefühl hast, dass der Beruf etwas für dich wäre, bewirb dich heute noch. Ciao zusammen!